Moin Moin! Mein letzter Umbau war ein Drehsitz für Beifahrerseite. Also nur durchgestellt, Der ist jetzt schon drin. Ähm, ja, ich habe die Nacht wieder im Auto geschlafen hier. Ich stehe hier im Striegestal. Bisher bin ich abends nach der Spätschicht gestern gefahren und ich habe ja gemütlich übernachtet. Jetzt werden wir noch in aller Ruhe frühstücken. Ist ziemlich kalt heute, deswegen drin. Dann gucken wir hier erstmal, hier gibt es einen Letterbox Cache. Mache ich mir aber nicht viel Hoffnung, weil Letterbox habe ich noch gar keine gemacht. Und der erzählt ja keine Hinweise weiter. Werden wir sehen. Ja und dann will ich Richtung Breitenbrunnen fahren. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, weil ich mich daran erinnern konnte, wie ich als Kind mit den Eltern dort gewesen bin. Da war ein großes FDGB-Heim und ich weiß noch, ich hatte da ein Polizeiauto oder das. Jedenfalls ein 353 als Modellauto mit Schwungrad. Und das habe ich dort klar gekriegt. Also ans Auseinandernehmen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wie alt war, ich war schon da? zwei drei Jahre? Ans Auseinandernehmen kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich hatte dann bloß noch die Hinterachse mit dem Schwungradmechanismus. Und habe da immer schön gespielt, immer schön gedreht und mich gefreut, wie sich die Zahnrädeln da drinnen drehen. Und habe dann auch irgendwie mal reingegriffen. Und hatte dann schön durch den Finger nachher durchgestochen. Loch. passiert. Ja, irgendwie muss man noch was bauen hier zum als Frühstückstisch. Frühlingsanfang heute, na gut, aber hier in der Nähe von Breitenbrunnen wollte ich mir jetzt einen Cash holen. Ich bin gerade eine Runde gelaufen durch den Wald hier und jetzt habe ich es so dem Auto erstmal ganz gemütlich gemacht. Wo machen wir heute einen schönen Abend mit? einen Film gucken oder eine Runde Poker spielen noch? Ich habe mir auch noch nichts. Jetzt gibt es erstmal eine lecker Büchsensuppe. Moin Leute! Ja, ich denke, wenn ich im Auto schlafe, schlafe ich auch irgendwie besser. Also ich bin schön ausgeschlafen, aber nicht rauszugehen Ich bin hier auf dem Wanderparkplatz bei Treibenbund. So, ja. obwohl es mittlerweile schon um neun ist, klein. Hier ja, keine Leute unterwegs draußen ist das total scheiß wetter da kocht gerade noch einen kaffee den werden wir da noch gemütlich trinken und da wäre ich dann wieder nach hause eigentlich hatte ich vorgenommen hier noch eine größere runde zu laufen gestern habe ich eine kleine Wanderung hier gemacht. Ich bin ja gestern Nachmittag raus. Aber im Moment sieht es ja aus, als ob ich mich schon nochmal rausgehen wer jetzt, ich werde dann hier ausparken und mich zu Hause nochmal schön eine Stunde in der Badewanne legen. Breitenbrunn. ja eigentlich wollte ich hier in Breitenbrunn mal gucken wo mir damals, da war ich vielleicht so 2 drei Jahre alt, im Urlaub waren. Aber dieses Ferienheim da ist schon lange abgerissen, habe ich gestern Abend dann noch irgendwo im Internet gelesen. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf den Platz wo ich geschlafen habe. Da links. Riesengroßer großer Wanderparkplatz. Gestern Abend standen aber hier nur drei Autos da oder gestern Nachmittag und heute früh kam keiner mehr. Abfahrt war so gegen 9.30 Uhr. Ja, so viel zu meinem Caching-Wochenende, keine Lust und Scheißwetter. Und deshalb auch kein Cache, der -Gesuch. ja, gut gesucht habe ich. Ehen, war kurz und dann aufgegeben, weil ständig Autos kamen und Fußgänger, das war ein richtiger Scheißplatz. Was jetzt mal loswerden muss hier. Die fahren alle bescheuert. Das ist mir, wenn ich mit Gaspedal gefahren bin, nie so aufgefallen. Jetzt, wo ich Tempomat hier im Auto habe. Ich fahre mit 120, habe ich ein Tempomat drin und lasse hier so gemütlich rollen. Und mir ist das jetzt schon dreimal vorgekommen. Da überholst du ihn. Der fährt so ungefähr 10-15 km langsamer als du. Jetzt gerade da vor uns hier. Da bin ich langsam an dem vorbeigefahren. Und der hat gerade aus dem Kaffeebecher genippt. Und als ich kurz vor ihm war und schon am Überholen, dann drehte er auf und also nicht der Weiße, sondern der hier, der VW. Jedenfalls, als ich kurz vorm wieder einschauen nach rechts war, drehte er plötzlich auf und fuhr mit 130 an mir rechts vorbei. Und vorhin hatte ich, kurz vorher hatte ich dasselbe Problem mit dem, mit der kam auf die Autobahn vor auch so ungefähr 100, 110. Als ich, als ich auf gleicher Höhe war, drehte er auf und blieb mindestens 2 Kilometer neben mir, bis, bis mir es dann gereicht hat und ich dann mal Gas gegeben habe. Aber Leute, vor allem da passieren Unfälle. Denk doch mal ein bisschen nach, Mensch. So genug aufgeregt. Also Missstände auf der Autobahn wieder gut hier angekommen. Ich bin gerade dabei, meine Videos zu sichten. damit ich wenigstens noch einen Cash gemacht habe das Wochenende. Bin ich gerade mal auf der Seite von der NASA gewesen, habe ich gestern Abend gelesen. Der Mars-Rover, da ist eine Kalibrierplatte, mit der sich die Kameras dann neu einkalibrieren können. Und ja, und auf dieser Platte steht ein Code. Das ist dann der Code für den Dreck-Ebel. Bei Geocaching gibt es auch diese dreck -Ebels. Das sind, ich sage mal wander die von Ort zu Ort wandern. Und die kann man sehen und kann sich dann in Punkt holen, sozusagen, wenn man die lockt. Im brauchen muss man den natürlich gesehen haben, man muss den Code, der da drauf steht, haben. Den Code habe ich auf der Webseite von der NASA gefunden. Auf der NASA kann man sich die Fotos von Mars Rover ansehen. Und dort, mit etwas Dure, findet man das ziemlich schnell musste ich aber aufgrund der Schatten auf dem Foto noch etwas durch die Bildbearbeitung gehen, damit ich alles lesen konnte.